Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Heute habe ich ein bisschen mürrische Laune, weil ich wieder etwas aus meinem lustigen Ordner habe, aus meiner Schulzeit. Das ABC der Schule. Aber bevor ich loslege, nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren, den Kommentar hinterlassen, die Glocke einschalten, damit du nichts mehr verpasst und zuhören. Schule. Das ABC der Schule. A Arbeit. Schreckender Schüler. B. Blödsinn hat jeder von uns im Kopf. Das ist DDR übrigens. C. Chaos. Zustand vor, während und nach Kontrollarbeiten. D. Dummheit. Ewiger Zustand der 8b. Meine ehemalige Klasse. E. Einfälle waren oft geistlos. F. Ferien. Ein von uns gewünschter Dauerzustand. G. Gehirn, besitzt keiner von uns. H. Hoffnung, haben wir vor jeder Arbeit. I. Interesse, mangelndes Attribut von Schülern. J. Jubel, wenn es Ausfall gibt, ist er immer vorhanden. K. Kram, befindet sich in unseren Schultaschen. L. Lust, beim Unterricht fehlt sie. M. Müdigkeit, Wer kennt sie nicht? N. Nachbar. Retter in letzter Not. O. Opfergabe. Beiträge und soli spenden. P. Plagerei. Zehnjähriger Unterricht. Q. Quatsch. Lehrervorträge. R. Romane. Hausaufgabeneinträge von Lehrern. Also muss man wissen. Wenn man Blödsinn gemacht hat oder weil ihm was gefehlt hat, hat man damals ins Hausaufgabenheft lange Texte geschrieben, die dann die Eltern unterschreiben mussten. Wenn es die Eltern zu Gesicht bekommen haben. Okay. R. Haben wir gerade gehabt. S. Schrott. belebtes Belästigungsmittel von Lehrern. T. Trottel. Ist jeder von uns. U. Unfug. Haben wir immer auf Lager. V. Verpflichtung. Fremdwort. W. Wissen. Werden wir nie und nimmer besitzen. XY Unbekannt. Z. Zensuren. Bis zum jüngsten Tag betrogen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, es war vielleicht etwas äh, Jugendweihe oder Tanzstundenabschlussball, wofür man das geschrieben hat. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon lange, lange her. Aber wie gesagt, war in meinem lustigen Ordner. ist für Schüler vielleicht ganz interessant. Und wollte ich euch nicht vorenthalten. Also, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Video. Euer Autofritz. Ciao, ciao.